Hallo, ich bin Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt, die mit dem riesigen Gartstuhl vom Haus. Wir sind gerade am richten für die neue Saison. Am 10. Februar ist Saison statt. Die Lager sind voll, die Auswahl ist gigantisch groß, da lohnt echt der weiteste Weg. Da könnt ihr weit fahren, um sowas zu finden. Preise aggressiv wie immer. Top-Marken, Four Seasons, Stern, Bartsch Outdoorline, Doppler und viele, viele mehr. Kommt einfach her, wir freuen uns auf dich. Vielleicht bis bald.